Löwenmähnepilz. Der Löwenmähnepilz ist seit Jahrhunderten als schmackhaftes und nahrhaftes Lebensmittel bekannt und ein geschätzter Heilpilz. Es wird immer noch in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet und seine Wirkungen werden durch eine Fülle von modernen Forschungen unterstützt. Es hat die folgenden nachgewiesenen Wirkungen. Antimikrobiell, was in letzter Zeit besonders wichtig geworden ist. Es stärkt das Immunsystem. Antioxidationsmittel Hilft, schädliche freie Radikale in unseren Zellen in Schach zu halten. Verlangsamt den Alterungsprozess Löwenmähne-Pilz hat auch Cholesterin und Blutzuckersenkende Wirkung. Es verbessert die Hirnfunktion und kann so zum Beispiel das Risiko an Demenz zu erkranken verringern und den Zustand von Menschen mit Alzheimer-Krankheit verbessern. In der traditionellen chinesischen Medizin wird es vor allem zur Behandlung von Magen- und Darmstörungen und allgemeiner Müdigkeit eingesetzt. Wenn Sie starke Nerven und ein gutes Gedächtnis haben wollen, nehmen Sie löwenmähne tabletten von DXN.